So, heute will ich euch zeigen, wie man mit zwei Kalliope etwas über Funk machen kann. Ich habe hier schon meine zwei Kalliope liegen und heute will ich euch zeigen, wie man so etwas machen kann, dass die Mutter in der Küche, wenn ich oben im Bett liege, dass sie es dann mir über die Kaliope Bescheid sagen kann. Wenn mir Kinder zuhören, die wissen, dass es ein bisschen nervig ist, wenn dann die Eltern hochlaufen und einfach lesen abbringen. So, deswegen wollte ich euch heute meine Idee zeigen. Hier. Das sind die zwei Kalliope, das ist der Sender, das ist der Empfänger. Wenn ich hier auf wahr drücke, piept es bei dem Empfänger. Das höre ich dann und es schreibt Essen. Das wiederholt er so lange, bis ich ihn ausmache. So, dann gehe ich Essen. Und dann gehe ich wieder hoch, mache ihn an. Und irgendwann ist Mama dann fertig mit Essen. Und dann sagt sie, sie sagt es nicht, das ist ja das Coole, sie drückt einfach auf die Taste B. Dann piept es genauso und sagt Schule. So, ich hoffe, euch hat meine Idee gefallen und gleich viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss. So, heute will ich euch zeigen, was man so schönes mit zwei kaliope machen kann. Ich habe hier mit zwei Kaliobel, dass sie hier etwas funken. Das hier ist meiner, der ist funkt. Und der andere, der sieht es dann. Erstmal zeige ich euch, wie wir das hier mit dem Funken machen. Er setzt die Gruppe auf 0. Dann setzt er die Sendestärke auf 7, wobei 7 das stärkste ist und 0 das geringste dann wiederholt er fortlaufend. Falls der Knopf A gedrückt ist, dann sendet er die Nachricht 0. Falls der Knopf B gedrückt ist, sendet er die Nachricht 1. Ja, und das muss er vorlaufend wiederholen. Also, diese Schleife kann er nicht lassen. So, das hier ist jetzt der Empfänger. Der guckt auf, er setzt erstmal die Gruppe auf 0, dann wiederholt er vorlaufend, er speichert die letzte Nachricht auf die Nachricht, also die Variable. Falls die Nachricht das gleiche ist wie die 0, also die 0 ist, dann spielt er die Frequenz Ton C aus Eingestrichen Oktave normal. Dann wartet er 2 Sekunden, schreibt die Laufschrift Essen. Dann, falls die Nachricht aber gleich 1 ist, also das gleich wie 1, spielt er die Frequenz. C aus Eingeschränkten Oktave normal und wartet ähm, zwei Sekunden und zeigt uns Roller auf zu, dann stoppt er. So, jetzt zeige ich euch, wie man das macht, etwas ausführlicher. So, erstmal gehen wir hier auf Funk, dass er die Gruppe auf Null setzt. Danach gehen wir wiederhole unendlich oft. Jetzt müssen wir natürlich noch gehen, was er auf dieser oft über, ähm, wiederholt. Dann speichert er als erstes die letzte Nachricht. Falls etwas ist, dann tut er etwas. Also hier, falls. Falls das hier das gleiche ist wie das. Falls die Nachricht das gleiche wie 1 ist. Hier habe ich 0. Dann spielt er etwas. Wie lange? 2001, 2 also Sekunden. Das kopieren wir mit dem Rechtsklick. Zeige, Blauschrift, hallo. Wollen wir nicht hallo? Wir wollen... Essen. Heute habe ich einen schlechten Tag, dafür schreibe ich mich. Schüler. So. Jetzt haben wir das. Jetzt lade ich einmal das zweite. Das hier ist jetzt der Empfänger und jetzt machen wir den Sender. Erstmal soll er die Gruppe auf 0 setzen. Der braucht auch Sendestärke das ist 0. Wir brauchen da aber 7. Weil 7 ist das tollste und und 0 das kleinste. Dann nehmen wir 7. Dann wiederholt er vorlaufen. Falls etwas gedrückt, falls der Knopf A gedrückt ist, dann soll er etwas tun. Dann sendet er die Nachricht. Sendet Nachricht bei Mathe 1. Falls B gedrückt, sendet er die Nachricht 1. Also wenn B gedrückt ist, schreibt er Schule. Und wenn A gedrückt ist, schreibt er nicht Schule. Also Essen. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.